In Deutschland trinkt man Kölk mit Rumzucker. Aus Brasilien. Denn Pferderüben mögen auch keinen kalorienlosen Badezusatz. Und Flaschen werden nachhaltig, sehr unkaputtbar, gehalten. Doch auch ohne Zucker. Wie auch mit Ent. Coca. Initiatem Coca Blatt. Somit. So dann. Alsbald. Gerne mal eine dunkle Köxero. Hört. Hört.